Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und Andrea Meyer. Wir gehen heute auf ein Bauernbähnchen. Bauernbändli, das heisst Buierebändli, Thomas. Ja, das hat so einen starken Zürcher-Einschlag gehabt. <lacht> also, wie, wie es richtig klingt, das werden wir heute noch erfahren. Okay, sehr hallo. Cheese. Eis Eins wird schnell klar. Auf den Titlis, dort, wo täglich Scharen von Touristen anreisen, gehen wir heute nicht. Die Entscheidung steht fest. Wir wandern heute auf die Alp Zingel. Thomas, weisst noch, wo du <lacht> Keine Ahnung. Oh, das aber kann wir ja finden es zusammen. Das ist eine ja nette junge Frau, die kann es auch weiterhelfen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Karten und GPS sind zwar eingepackt, aber wo es durchgeht, wissen die Einheimischen immer noch am besten. Und schon werden wir von einem Naturparadies überrascht. Der Engelbach macht einen idyllischen Eindruck, aber bei Unwetter kann er auch zu einem tobenden Reis werden. Seine Unberechenbarkeit macht den Bauern immer wieder mal zu arbeiten. Was uns aber richtig tief beeindruckt, ist das Insekten-Naturparadies, das uns nach dem ersten Waldabschnitt begegnet. Wow! Wir kommen fast nicht mehr weg und staunen, wie nöch und friedlich alles nebeneinander summt und schafft mhm. Alp Zingel ist noch weiter weg. Und ich weiß gar nicht, wie wir heute noch ankommen wollen, bis so vielen schöne Motiv. Aber schon wartet die erste Herausforderung. Ein glatter Draht zieht sich durch den Wanderweg. Und die Kühe hat es dann auch ist. auf der Weide. Das finde ich gar nicht lässig. Hast du eins Ehrlich? Hast du geladen? Was machen wir, drüber springen? <lacht> <lacht> ja, es ist noch ein hart mit Anlauf unten. Ich glaube auch. Also ohne durchkriegen? Ich glaube auch, oder? ohne durch ist die sichere also Variante. Okay, gut, dann tue ich dich filmen, wie du das machst. Ist ja eigentlich keine Sache. Und die Kühe haben wir zum Glück auch nicht getroffen. Beim Gang durch den Wald entspanne ich mich wieder. Während des Aufstiegs sind wir lange allein und geniessen die Natur. Dann treffen wir auf der Alpwart. Vor gut zwei Jahren hat Tom Christen beschlossen, den stressigen Geschäftsalltag hinter sich zu lassen. Wir sind jetzt gerade per Zufall auf sie gestoßen. Das ist schön, das sind die Alpwart von der Alp Zingel. Was macht denn jetzt die Alp Zingel so besonders für sie? Die Ruhe hier oben. Die Ruhe, die wir eigentlich haben, wir haben äh, keine Strassenanbindung, äh, also Autoverkehre haben wir keinen. Wir haben äh, sämtliches Material, das wir äh, brauchen, zum Leben brauchen, das wir so mit dem alten Militärbändchen hier verführen. Und das, was einfach schön ist, äh, ja, man ist alleine oben und das gefällt einem. Das glaube ich, dass die Stille etwas Besonderes ist. Ja. Und wenn man dann wieder runterkommt, nur schon auf Engelberg, dann muss man sich wieder an den Lärm gewöhnen. Ja, Augen zu und Touren. <lacht> ja, wirklich? Ja, das ist halt ja, Man ist sich auch gewöhnt dort. Auch die haben ihr Leben dort. Und im Winter sind wir ja sowieso alle in dieser Masse noch hinein. Aber äh, wohlfühlen wir uns eigentlich mit. wir werden wir von einer freundlichen Vierbeinerin begrüßt, der Eselin Gwendolin, die zu den Besitzern der Alphütte gehört. Sie lebt mit einem grandiosen Blick auf Engelberg, auch wenn er dem wahrscheinlich egal ist. Wir hingegen werden ganz still. So schön finden wir es hier oben. Alles, was man noch hört, ist der sogenannte Viehhüter. Er still und einsam in die Nacht. Hinein. Der Morgen ist frisch und genauso auch die wo die draußen stattfinden. Thomas merkt ist in seinem Badzimmer ist er nicht allein. Ganz klar, der Pippi Langstrumpf hätte es hier auch gefallen. Währenddessen spitzt der Haushund die Lea die Ohren. Sie weiß, dass heute noch ein Bändchen ankommt mit einer vielleicht interessanten Ladung. Die Altwartin Goni überwacht die Fahrt und schaut, dass alles gesichert ist. Mit dem Bändchen wird Essen und allerlei transportiert. Strassen gibt es da oben nämlich nicht. Geduldig wartet Lea auf den Transport, während im Haus schon mal zum Morgen gegessen wird. Das lange Warten hat sich gelohnt. Jetzt ist die Bändliladung Acho, allerdings ohne Hundeleckerli. Bevor es losgeht, geniessen wir noch mal das außergewöhnliche Badzimmer, das mm. es so auf der ganzen Welt nicht zweimal gibt. Wir schauen noch ein letztes Mal auf Engelberg, bevor es in die nächsten Magerwiesen geht. Es gibt hier sehr viele Wiesen mit einer grossen Biodiversität. Dann gibt es auch sie, wie hier der Lautersee, wo zu einer spontanen Idee einlädt. Spaß, was dabei Ja, klar, immer. Cool, auf geht's! <lacht> Nach einem kühlen Bad laufen wir Richtung Eckendüssel. Dort wartet ein Bauernbändchen in einer fast unscheinbaren Schiene. Können wir mal rein schauen? Tust du das Bändchen fahren oder ich? bin ich? der Bahnmeister für heute. <lacht> okay, gut. Mal schauen, ob er das kann. Genau ein Bändchen hat es, und zwar ohne begleitenden Fahrer. Thomas ist begeistert, ich hingegen bin noch nicht sicher. Jawohl, wir sind drin, der Becker auch, ist zu. Es ist eine rasante Fahrt, wo man alles zusammenheben muss. Nichts Neues für die Bäuerin Betli, die Besitzerin des Bauernbändlis. Also ja. Betli, jetzt sind wir mit dem Bauernbändli oben angekommen. Sage ich das eigentlich richtig? Bauernbändli? Ja, ja, das stimmt schon. Ja, das ist schon richtig. Wie viele Leute brauchen das Bändli im Jahr? Ja, das ist verschieden. Im Winter gibt es manchmal gar nicht viel. Je nach Wetter und Schneeverhältnis. Ja. Da muss immer alles zusammenstimmen. Sonst haben wir niemand rauf. Ja. Man hat jetzt grosse Verantwortung. Was machen die Leute, die im Winter da raufkommen? Die machen mit der Scheine machen die Skitouren auf den Saalstock. Ja. Oder Schneeschuhen wandern auf einen Saalstock. Ja. Ja. Fast täglich kommt das Bett anruf über transport. Ja, hallo. Kann ich einsteigen? Ist gut? Mit dem Bändleinleben ist sie praktisch aufgewachsen. Ein Leben ohne ihres Bändle kann sie sich nicht vorstellen. Eine Fahrt mit einem Bauernbändlein ist auf jeden Fall ein Abenteuer wert. Und wer keine Lust hat, der entscheidet sich dann vielleicht für eine andere Variante wie die zwei Gleitschirmflüge. So oder so, die wunderbare Aussicht bleibt für alle gleich.